Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Treffen sich zwei Rollifahrer. Der eine, blau im Gesicht, mit Schrammen und starken Verletzungen, fragt der andere, hey was ist mit dir passiert? Sagt der eine, ich war bei den Paralympics. Was? Boxen? Nein. Hürdenlauf. Der Montagswitz. Ja. Yay.